Liebe Parteifreunde, wir im Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben nur ein einziges Ziel und das ist das Direktmandat für die Bundestagswahl 2021. Wir sind, wir sind ja nun ein Verdachtsfall und in mir wächst der Verdacht, dass wir dieses Ziel auch erreichen, weil wir in der SOE alle, und ich betone, alle wissen, dass wir in einem Boot sitzen und eine gemeinsame Chance haben. Hier packt jeder bei uns an und bringt sich im Wahlkampf ein. Wir halten zusammen. Vielen Dank an unsere Wahlkämpfer. Applaus mein Name ist Steffen Janisch, Direktkandidat im Wahlkreis SOE. Ich bin 50 Jahre, ledig Beamter, konkret suspendierter Beamter und ich wohne im wunderschönen Doma. Ich habe drei Berufsabschlüsse, als Klempner, als Betriebswirt und, wie allgemein bekannt sein dürfte, als Polizeibeamter. Im März 2013 trat ich in die AfD ein und kümmerte mich gleich zu Anfang um die parteienlerne Kommunikation und den Aufbau unseres Kreisverbandes. Am 6. Oktober 2013 gründeten wir, mit sehr viel Gegenwind des Landesverbandes, damals noch unter der Führung von Frau Dr. Petri, den ersten Kreisverband und ich wurde der erste Kreisvorsitzende in Sachsen. Wir hatten es als erste geschafft, als das gallische Dorf in Sachsen einen Kreisverband zu gründen. Wir waren ein Team, gegen alle Widerstände hielten wir zusammen und darauf bin ich heute noch stolz. Diesen Zusammenhalt, das ist unsere sächsische Stärke, meine Damen und Herren. Den Kreisverband führte ich bis Anfang Dezember 2013 und verließ dann die Partei. Meinen Antrag auf Neuaufnahme warf ich im September 2017 einen Tag nach Petris Parteiaustritt wieder in den Briefkasten der sächsischen Geschäftsstelle. Anfang 2018 wurde ich zum Regionalgebietsleiter für Pirna gewählt und engagierte mich auch seither im Landesfachausschuss 5, Innere Sicherheit. Seit dem 11. Juli 2020 bin ich stellvertretender Kreisvorsitzender an SOE und seit dem September im Landesfachausschuss 1 Außen- und Sicherheitspolitik tätig. Im März 2020 spazierte ich eine halbe Stunde um das Pirnaer Rathaus und löste damit die Welle des Spazierengehens aus. Eine deutschlandweite Protestbewegung, welche sich auf die Gefährdung der Freiheitsrechte unserer Bürger aufmerksam macht. Meine Damen und Herren, aber wofür will ich mich im Bundestag einsetzen? Mein Ziel ist es, einen Sitz im Ausschuss Inneres und Heimat zu erlangen. Dort bin ich in der Lage, meine umfassende polizeiliche Berufserfahrung einzubringen und bestehende gesellschaftliche sowie behördliche Missstände im Land schonungslos aufzudecken. Wir brauchen mehr Sicherheit und dafür habe ich Lösungen. Lösung eins. Ich werde mich im Bundestag dafür einsetzen, dass die Fallzahlen transparent ausgewertet werden. Die vorgebrachten Zahlen müssen realistisch die Kriminalitätslagen widerspiegeln. Das setzt eine vorurteilsfreie Datenerhebung voraus. Meine Damen und Herren, wenn ein Linksextremer ein Hakenkreuz an ein AfD-Büro schmiert, dann ist das keine rechtsextreme Straftat, sondern eine Linksextreme. Lösung 2. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass Zeugen eines Strafverfahrens einen wesentlich besseren Schutz erfahren. Der Schutz der Zeugen ist in unserer heutigen Zeit wesentlich wichtiger als der Täterschutz. Und Lösung 3. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass ein CDU-Innenminister Horst Seehofer in den wohlverdienten Ruhestand geschickt wird, damit die Polizeibehörden gemäß ihrer Aufgabe ohne politische Indoktrination nach Recht und Gesetz ihre Strafverfolgung durchführen können. Wir brauchen endlich einen blauen Innenminister. Aber ungeachtet der Tatsache, dass ich gern für diese verantwortungsvolle Tätigkeit im Innenausschuss übernehmen und ausfüllen will, gibt es eine Aufgabe, für die es im Parlament keinen Ausschuss gibt. Es ist die wichtigste Aufgabe, für die ich mich besonders einsetzen möchte. Liebe Freunde, es ist die Freiheit, die Freiheit unserer Bürger, für eure Freiheit will ich mich im Bundestag stark machen. Dafür will ich dorthin. Ohne Freiheit keine Demokratie, ohne Freiheit kein Rechtsstaat und ohne Freiheit kein Wohlstand. Die nächste Legislatur wird entscheidend sein, ob unser Land den Weg in den nächsten Sozialismus geht. Und es wird kein Sozialismus werden, wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen. Es wird ein neuer, anderer Sozialismus, aber eins wird dieser Sozialismus mit den anderen gemeinsam haben. Er wird genauso scheitern, er wird die Menschen genauso ins Unglück stürzen und am Ende, am Ende werden alle pleite sein, doch diesmal leider ohne großen Bruder, der uns dabei helfen wird. Und Unsere Freiheitsrechte wurden in den letzten Jahren in beängstigender Geschwindigkeit immer weiter ausgehebelt. Und jeder der Kandidaten muss sich der Aufgabe bewusst sein. Wir kämpfen diesen Kampf gegen Rot, Dunkelrot, Grün und Schwarz, wobei Schwarz die Farbe nicht mehr wert ist. In der Höhle des Löwen kämpft man am besten, denn dort kämpft man gegen den Löwen. Und es wird ein harter Kampf, denn dort kämpft die Meute um ihre Futtertröge. Und der Deutsche Bundestag ist die Höhle des Löwens. Lasst mich für euch diesen Kampf kämpfen. Ich stelle mich dieser Herausforderung. Ich werde vom ersten bis zum letzten Tag im Parlament für eure Interessen einstehen, für, eu für die Rechte der Deutschen intervenieren und diese Regierung für die Menschen in diesem Land kontrollieren. Darum bitte ich um eure Stimme für die heutige Wahl. Lasst uns unser Land sicher machen, in eine Zukunft blicken. Für unser Sachsen, für unser Heimatland müssen müssen und für Schluss unsere kommen. AfD. Nach 15 Sekunden. Und in einem Punkt könnt ihr euch sicher sein auch wenn ich jede zweite Woche im Großen Berlin sitzen werde. Ich vergesse meine Heimat Sachsen niemals. Vielen Dank.